Jetzt haben wir das, ja, vielen Dank. Äh, eigentlich Malte hätte Malte auch nur meine Zeit ein bisschen haben können, ich brauche nicht so lange. Ähm, das Studium empirische Sprachwissenschaft basiert auf die Daten. Diese Daten werden in der Regel von unseren Studierenden selbst gewonnen oder die sind von anderen Kollegen weltweit irgendwo gewonnen. Und das Vorhandensein von solchen Daten, aber das Wissen darüber, dass solche Daten existieren, ist vehement wichtig, damit man das Studium tatsächlich im Ablauf, sprich Hausarbeiten, sprich Abschlussarbeiten, die müssen alle auf die Daten basieren. Und viele Studierenden wissen nicht, wer welche Daten hat und wir haben uns überlegt, einfach so also eine Marktplace für, für ähm, solche Daten zu erstellen, und zwar haben wir ein, daraus ein Lerntool irgendwie konzipiert. Wir haben das einfach World Atlas of Language Corpus Infrastructure genannt. Das klingt irgendwie sehr ja, so mächtig, aber dahinter steckt einfach die Information darüber, zu welchen Sprachen welche Daten existieren und zwar wo. Wir haben es einfach überlegt, dass wir. Äh, kanonische äh, Visualisierung nehmen. Kanonisch heißt, dass im Hintergrund einfach äh, Weltkarte äh, steht, das heißt kanonisch, weil man kann das nicht verrücken und die Bildlichkeit, wir verbildlichen einfach äh, diese Existenz von diesen Daten. Äh, vor allem nehmen wir die Sprachen, die wir im Fachbereich anbieten, das sind ca. 50 Sprachen, äh, die wir regulär laut Studienordnung anbieten, das, darunter 30 Lebenden, 20 sogenannten Tote- oder Trümersprachen. Ähm, to pin or not to pin haben wir das genannt, also das eigentliche Spiel ist, dass die Studierenden eine bereits fertige Karte bekommen mit einem Menüübersicht, in dem sie einfach die Pins setzen. Pins entweder auf die geografischen Orten, wo die Sprachen existieren oder wenn es irgendwelche toten Sprachen sind, aber die Server, die diese Datenbanken beinhalten und die irgendwo institutionell verortet sind. Die Voraussetzung für die Setzung von solchen Pins ist die, ähm, ist die Arbeit mit solchen TEI, sogenannten Text Encoding Initiative Headers, die wir erstellt haben. Also hier geht es darum, dass man die ähm, generelle Information zu Sprachen beschreibt. Hier wählt man einfach, um welche Sprache es handelt. Dann nennt man die beschreibt man die Corpora selbst, also die Datenbanken selbst. Wer hat sie erstellt, wie sind sie zugänglich, ob sie offen sind und so weiter. Dann nimmt einfach die Annotationsinformationen, die Daten, die dort vorhanden sind, sind aufbereitet. Manchmal sind sie annotiert, manchmal nicht annotiert. Annotation ist auch unterschiedlich nach verschiedenen Schemata. Dann natürlich die Information zur Sprache. Ist das eine Staatssprache? Ist das eine bedrohte Sprache? Gibt Schriftlichkeit zu dieser Sprache? Und so weiter und so weiter. Und natürlich den Prozess der Bildung dieser, dieser Datenbank. Das muss auch hier abgebildet werden. Und das ist eben der Lerninhalt. Die Ausfüllung dieser Information. Und das ist, wie gesagt, wir haben das simuliert. Und das ist schon eine auf, grobe, also aufwendig. Am Ende im Endeffekt soll das ungefähr so aussehen. Hier ist jetzt ein grüner pin für Titus, Thesaurus, indogermanischer Text und äh, Sprachmaterialien hier in Frankfurt, beinhaltet ungefähr 40 äh, Sprachen als Datenbank aufbereitet mit äh, Annotationen und da haben wir einfach die weitere Pins äh, simuliert. Roter Pin Oben zeigt zum Beispiel, dass dort eine Datenbank nicht offen ist, nicht frei zugänglich ist. Ähm, ja, Im Endeffekt, das ist die Gruppe, die dahinter arbeitet, äh, das sind ungefähr elf äh, Studierenden, und das ist einfach eine Arbeitsgruppe, die wir immer im letzten Semester immer freitags gemacht haben. Jetzt hängen wir eigentlich von Alexander der ist irgendwo hier ab. Er macht das. Er setzt das jetzt gerade um und das wird wahrscheinlich im Februar fertig sein. Ich